Dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Hallo Leute, allerseits es geht los mit Kapitel 7 der äh, amtierenden Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, Einführung in die Psychologie und den Rest der Welt. Fortgeführt wird dieses Kapitel mit der Nummer 36. Friedrich Ernst Friedrich Abfeld, ein Naturphilosoph, wenn man so will, Glänzt hier mit dem Spruch, die Abstraktion ist daher ist die Methode der Aufsuchung der Prinzipien. Also Prinzipien haben wir äh, da, wo etwas allgemeingültig ist. Jetzt ist die Allgemeingültigkeit, die in der Sprache angetroffen werden kann, äh, nicht unbedingt werde ich jetzt mal differenzieren wollen, ähm, dass es durchaus äh, Begriffe gibt oder gibt es nicht. Äh, wir sprechen vom Prinzip aus das prinzip haus äh, beinhaltet einmal ein dach äh, zumindest eine nach oben abschirmung gegenüber äh, witterungseinflüssen nach oben einmal ähm, nicht unbedingt ich stelle mir gerade ein kleines kind vor äh, im alter von vier jahren und drei monaten sitzt in einer Pupp, äh, in einem pappkarton und äh, spielt haus wieso nicht äh, mit dem prinzip äh, wäre man dann in der abteilung wesen das Wesen eines Dings wurde in der Vergangenheit sehr gern genommen, als es darum ging, einen anderen Begriff für Allgemeinheit zu nehmen. Das Wesen des Menschen waren die allgemeingültigen Merkmale, die... Quasi auf jeden Menschen zutreffen, egal ob männlein oder weiblein oder sächlein. Äh, das Prinzip UND. und. Was wäre das Prinzip und... Verbindung, könnte man sagen. Wäre das Prinzip und, wäre die Verbindung. Das Prinzip Taschenlampe wäre äh, handhabbar, Licht, äh, Batterien betrieben. Also ähm, das, was an einer Sache wesentlich ist, könnte man sagen. Und damit wäre der Tatbestand der Abstraktion dann das ab des Abzugs aller Nebensächlichkeiten und die Konzentration auf das Wesentliche im Prinzip erfüllt. Ich weiß es nicht, ob das weiterführend ist, das Bewusstsein darüber dessen, dass man sich mit seiner Rede immer im Bereich der Prinzipien bewegt. heißt eine Verbindlichkeit gegenüber Prinzipien oder mit anderen Worten, dass man zu seinem Wort steht, würde hier passen. Prinzipien oder eben auch die Verbindlichkeit äh, dem gegenüber, was man sagt. Äh, darauf äh, kann man... Äh, angesprochen werden. Verlässlichkeit, Verlässlichkeit äh, ein solcher Gebrauch der Sprache, prinzipieller Art mehr oder weniger. Gut. Soll es dann mal gewesen sein. Fritz der Mautner mit einer etwas längeren Passage unter der Nummer 37. Als folgendes, es ist seit mehr als 100 Jahren für die Schüler der älteren Engländer und Kants ausgemacht, dass es keine Brücke gibt von unserem Denken zur Wirklichkeit, vom Subjekt zum Objekt, vom Ich zur Welt. Was immer wir von der Wirklichkeit wissen, die Bewegung der Sterne und das Gewicht des Mehlsacks, die Geschichte Persiens, die Nässe, dieses Wassertropfens, alles wissen wir gleich indirekt. Durch unser Sprechen oder Denken, also nur subjektiv. Hm. Äh, sicher, bloß, wie sage ich es jetzt meinem Kinde? Die, die fehlende Brücke? Ja gut. Also ausgehend von der, jetzt würde ich nur allzu gern wissen, ob äh, der gute Heinrich Rickert mit seiner Inkommensurabilität zwischen Wort und, und Ding äh, hier äh, früher dran war als Mautner, Ich sollte vielleicht hinzufügen, es gibt keine logische Brücke, weil ohne eine Brücke des Denkens zur Wirklichkeit, das wäre der reinste Wahnsinn. Man könnte nichts mehr reflektieren, das Denken wäre praktisch für die Katz und wir haben ja innerbezügliche Inzucht möglich, äh, los mehr logisches Denken dann oder eben ein, äh, ein Handeln ohne jegliche Überlegung. Diese, diese Brücke äh, die notwendigerweise aus praktischen Nützlichkeitszweckerwägungen äh, unabdingbar ist, wird äh, Interesse halber geschlagen. Der Zweck äh, bildet die Brücke, das Wollen, das Begehren, das Bedürfnis, lässt die Worte zum Mittel eines Zwecks werden und schon ähm, ist das Problem gelöst. Und man äh, hat es äh, immer nur mit ethischen Problemen zu tun. Eben dieses Wollen betreffend, die Legitimation, Begründung dieses Wollens ist dann äh, zu begründen und zu legitimieren. Lache oh. mich tot. Die Legitimation ist zu legitimieren. Aber Sie wissen, was ich meine. Und kein Sein ist mehr von größerer Bedeutung beziehungsweise ein Wissen über ein Sein, ein bloßes Sein, die Erkenntnis über das bloße Sein ist wie so uninteressant wie der Wahrheitsgehalt einer bloßen Fotografie. Und in dem Sinn ist eben die Bewegung der Sterne zweckbedingt, in dem Fall würde ich jetzt mal von irgendwelchen astronomischen Berechnungen, abgesehen einen Kometeneinschlag in, in Indiana City zu verhindern oder vorherzusagen, einmal abgesehen, ähm, was haben wir noch mit den Sternen, einen ethischen Aspekt, die Ethik, die Schönheit des Sternenhimmels als Bedürfnis der Seele. Das Gewicht eines Mehlsacks, da ist der Zweck schon äh, offensichtlicher. Die Geschichte Persiens ist jetzt äh, kulturell Möchte man meinen, von Bedeutung als Kulturvolk, auch in Bezug auf die Menschheit. Ähm also alles subjektiver Zweck. Objektiv ist die Geschichte Persiens quem Yucat, also wie der Lateiner sagt, wie ihn juckt. Die Nässe eines Wassertropfers, da müsste man einen Nanotechniker fragen, was da zu holen ist, inwieweit sich die Nässe eines Wassertropfers für eine bahnbrechende Erfindung in der Medizintechnik von mir aus bemerkbar macht. Also was immer wir von der Wirklichkeit wissen, äh, hat einen Zweck oder einen Nutzen als äh, Hintergrund, Untergrund, Urgrund, Grund. Und was sonst noch gewusst werden kann, äh, die Anzahl der einzelnen äh, Sandkörner am Strand von Rio de Janeiro, äh, ist uninteressant, interessiert kein Schwein, weil es nutzlos sinnlos ist und sollte das dann als Wissen bezeichnet werden, ist müßig, weil dieses Wissen nicht existiert. Entweder weil es technisch gar nicht machbar ist, das auszuführen, diese Sandkörner alle zu zählen und dann, weil es niemand wissen will. Zu was? Für was? Also wäre das ein Wissen, Das äh, muss ich jedem selber zu entscheiden überlassen. Wir kommen zum nächsten Punkt. Hier haben wir ein, eine Rezension zu Mautner von einem gewissen Hermann. Hermann mit einem Herr. Ist das ein... Wiedersehen? Egal. Die Nummer 38, insofern strebt diese Sprachkritik eine Revision der Grundbegriffe aller Wissenschaften an und insofern versteht sie sich als die Wissenschaft der Wissenschaften oder vielmehr als das Wissen vom Wissen. Während wir wieder in der Abteilung, wie wichtig die ganze Angelegenheit ist, eine Revision ähm, bevorzuge ich den Begriff Revolution, der Grundbegriffe aller Wissenschaften. Warum? Weil diese eben auf einer an sich Basis, auf einer, auf einem, von einem Standpunkt der, der Absolutheit aus äh, geformt gebildet wurden, Und jetzt nur mehr als Technik in Frage kommen. Und diesbezüglich wären das dann andere Grundbegriffe als Basierung und Basis. Und die Wissenschaften aller Wissenschaften, das wäre eben Wissenschaftstheorie oder Philosophie äh, unter den neueren Gesichtspunkten, das heißt äh, die Fragen, die sonst niemand mehr aufwirft und die jetzt auch schon beinahe niemand mehr aufgeworfen hätte wenn nicht der Gleichsatzkanal vielleicht noch nicht so sehr, aber Gleichsatz.de ein unüberhörbares äh, Haltet ein äh, gerufen hätte, äh, was die Schließung der philosophischen Institute anbelangt. Denn die Fragen häufen sich äh, noch und nöcher, die anderweitig niemand zu beantworten weiß, wie es denn jetzt weitergeht und überhaupt können wir noch was glauben, nachdem wir schon nichts mehr wissen können. Es handelt sich hier bei der Nummer 38 ein einzig und allein um die Objektivität. Die ist äh, hinüber. Ad acta, die spielt keine Rolle mehr und damit auch diese Art von logischer Allgemeingültigkeit, die immer noch, die immer noch in, äh, in unsäglicher Literatur äh, ist, wird der Versuch gemacht, das Wollen, das Interesse in eine Erkenntnis umzuwandeln. Und die Schlangen winden sich in den gekrümmtesten Argumentationen, um das Kunststück zu, zustande zu bringen. Dieses, äh, diese Unüberwindbarkeit, diese unüberwindbare Kluft zwischen Wort und Wirklichkeit. Ich muss hinzufügen, diese logisch unüberbrückbare Kluft. Inkommensurabilität. Alles für die Katz, für die alles schon beim, schon beim Andruck, schon Makulatur. Aber sie geben es nicht auf. Und warum? Weil eben die... Äh, Objektivität eine Allgemeingültigkeit liefert, die sich vorzüglich eignet, zwecks der Regierbarmachung ganzer Landstriche. Es folgt die nächste Nummer. Paul Szende, ein ungarischer Kollege, hat sich äh, an der soziologischen Theorie der Abstraktion versucht, und ausgewählt wurde aus diesem Werk äh, folgendes Die Selbststeuerung der Lebewesen ist ein abstraktiver Vorgang. Bei der außerordentlichen Mannigfaltigkeit des Seins und Geschehens muss der Organismus eine Auswahl treffen, die für die Erhaltung des Lebens nützlichen Vorgänge fördern, die schädlichen unterdrücken. Die Anpassung besteht aus einer aus einer, bitteschön, unaufhörlichen Reihe von Abstraktionen. Sie ist ständ, eine ständige Hervorhebung und Vernachlässigung bestimmter Lebensvorgänge. Also, hier verstehen wir einen Gedanken, der zum ersten Mal von Wilhelm Mackensen formuliert wurde im Jahre 1799, soweit ich mich erinnern kann. Woher weiß ich das? Weil ich gerade an dem Buch zu tun habe. Und zwar der Gedanke der Ignoranz, beziehungsweise das beiseite lassen oder eben übersehen, äh, ignorieren äh, dessen, was äh, alles an schöner Landschaft äh, zu sehen ist, in der Konzentration auf das, eben auf das Wesentliche. Das war, äh, wenn man hier äh, dem guten Paul äh, Glauben schenkt, dann ein, äh, ja, wie soll ich sagen, ein äh, Wesenszug in der alten Sprachgewohnheit, äh, Wesenszug des Menschen in der Erhaltung seines Lebens. Äh, von Nietzsche gibt es da eine schöne Passage äh, in Bezug auf die Gleichheit. Äh, Wahrnehmung der Gleichheit war lebenswichtig, ich denke. Willen zur Macht war da eine Stelle, jetzt bin ich hier wieder versucht, äh, anderweitig äh, zu kramen, wo das jetzt war. Ähm Aber ich kann mich beherrschen. Und das ist, was jeder Mensch tagtäglich äh Schon mit dem Aufstehen am frühen Morgen ist dieses Beiseitelassen dessen, was nicht von Belang ist, eine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht in Momenten der Muse spielt diese Art von Aufmerksamkeit dann keine Rolle mehr, aber diese Momente sind äußerst selten. Die meiste Zeit will der Mensch etwas, sage ich jetzt mal, objektivistisch formuliert. Es ist eine Aufmerksamkeit am Werk, ein Interesse, mit oft mehr oder weniger viel Bewusstheit, da gibt es dann auch Aussetzer. Schutz weiß man nicht, mehr. hat man jetzt das Sicht im Bad ausgemacht oder nicht. Aber in der Regel ist eben diese Aufmerksamkeit äh, da oder nicht da und da handelt es sich dann um, äh, wenn das Ganze bewusst passiert, äh, weil hier ein wacher Kopf am Werk ist. Äh, pausenlos um ein Weglassen und ein Hinzufügen in den Bereich der Aufmerksamkeit, der ja nicht, man spricht da oder es wird, man spricht da, das ist wieder so eine alte Sprachgewohnheit. Es wird da von der Schwelle des Bewusstseins gesprochen die ein bestimmter Reiz überschreiten muss und diese Schwelle des Bewusstseins, die kann man auch durch gesteigerte Aufmerksamkeit dann erhöhen. Sprich ins Mikrofon, mein Freund, dann kann man mich besser verstehen. Also Hervorhebung und Vernachlässigung ist äh, Abstraktion, ist im Prinzip, ist, ist das Prinzip Abstraktion. Und insofern ist Abstraktion von prak praktischer Bedeutung und äh, alles andere als irgendwie äh, Wolkenkino, äh, abstrakt, äh, irreal, äh, bloßes, bloße Gedanken, bloße Vor Vorstellungen, keinerlei Realität. Weit gefehlt. Sie wissen nicht, was sie abstrahieren. Und nun zur Nummer 40. Ein gewisser Hugo Spitzer, Spitzer aber meines Wissens kein Hamburger. 1876. Nominalismus und Realismus. Hier heißt es, kaum ein Philosoph fünf Minuten habe ich noch kaum ein Philosoph hat auf die Entscheidung der Frage nach dem Verhältnis des Allgemeinen oder des Begriffs zum Einzelnen der Gattung zu den Individuen größeres Gewicht gelegt als Feuerbach. Landsmann, Ludwig, der Lucke, Feuerbach aus Landshut der erklärte, dass die ganze Geschichte der Philosophie sich eigentlich um diese Frage dreht. Also, äh, Wichtigkeitsalarm, dass der Streit der Stoiker, Stoiker, Epikureer, der Platoniker und Aristoteliker, der Skeptiker und Dogmatiker in der alten Philosophie der Nominalisten, um, und Realisten, haben Sie es gehört, das war jetzt eben übersteuert. Ähm, Nominalisten und Realisten im Mittelalter der Idealisten und Realisten oder Empiristen in neuerer Zeit nur auf diese Frage hinausläuft. Also, was ist das jetzt für eine Frage, das Verhältnis des Allgemeinen zum Einzelnen? Genau. Und äh, wieder doch etwas mit dem Bibel zurück. Und äh, da, sind, da sind wir dann wieder diese Frage äh, bei diesen ganzen Bibliotheken, die sinnloserweise verzapft wurden, indem einfach versucht wurde das allgemeine mit dem einzelnen auf logische weise zu verkuppeln und dem ist nicht so. Das heißt es ist, äh, es ist logisch unmöglich, aber weil es eben praktisch äh, zu sein hat, äh, kann nicht, äh, darf nicht sein äh, kann nicht sein, was nicht sein darf dass es eben unmöglich wäre, Erkenntnis zu haben, absolute Erkenntnis zu haben. Das äh, stelle ich mir dann so vor, dass jetzt, äh, nachdem jetzt äh, die, der liebe Gott und die Könige abgedient haben in ihrer Glaubwürdigkeit, äh, was äh, brauchen wir etwas, an das die Menschen glauben können? Und das ist dann die Wissenschaft, beziehungsweise das allgemeingültige objektive Wissen. Das neutrale Wissen, äh, wo kein Schwindel möglich ist. Hahaha, ha, ha, guter Witz. Also, Kurzfassung, äh, jemand der das hier begreift, äh, kann sich ein jahrelanges Philosophiestudium sparen und sofort, ähm, sofort an seiner Dissertation arbeiten, die sofort äh, heraussticht aus dem üblichen Mist an äh, Doktoren, die da äh, fabriziert werden mit lauter Schwachsinn, Seit Jahren, seit Jahrhunderten möchte man sprechen, indem eben, eben, eben, das klargestellt wird, was jetzt äh, bei Rickert ist, die, ist diese Inkommensurabilität dann auch wieder in irgendeine äh, Objektivität umgebogen, das sind alles die großen Künstler, hervorragende Analyse, aber wenn es dann an die Konsequenzen geht, da kommt dann der übliche Blödsinn heraus, mit dem man sich, mit dem man dann auch seine Professur nicht gefährdet. Schätze ich mal, irgend sowas spielt dann eine Rolle oder ist wäre ein zu großer Schnitt in Bezug auf das, was bisher äh, gelehrt wurde. Und was weiß ich für Gründe, ja. es ist eigentlich unerklärlich, dass ich da äh, von der Zeituhr hier nicht verständlich werde. Die, die Zeit ist abgelaufen. Äh, ich meine, es ist unerklärlich. Was mache ich da? dass äh, diese Frage nicht schon längst abgehakt ist und man sich auf die eigentlichen Probleme, die ethischer Natur sind, konzentriert. Nun gut, ähm, es geht weiter mit der Nummer 41 in der Folge 8 der munteren Trilogie. Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik, was wollte ich jetzt, das markieren wollte ich, und Peace und Out.